Um uns jetzt unseren Preis. Die letzte Flamme, die uns fehlt. Uh, knallrotes Feuer. Na los. Ich bin ready. Oh Gott, ein großer Feuerball. Äh. Oh. Alles okay da drin? Na gut, wie du meinst. Alles ablocken. Geschafft. Und nun haben wir die letzte Flamme, die uns fehlte. Dins Flamme hat dein Schwert verstärkt. Es hat nun die Kraft, das Böse zu vertreiben. Hä? Yeah. <lacht> huh? Schon wieder dieser Abdruck. Aber jetzt leuchten alle drei. Gebiet ab. Dank der drei heiligen Flammen hat das Schwert nun seine wahre Form angenommen. Du besitzt nun das Master Schwert, Master Schwert, ja, Meisterschwert oder Master Sword. Ich nenne das Master Sword. Jetzt kannst du das Zeitportal im Tempel des Siegels öffnen. Ich empfehle, zum Tempel des Siegels zurückzukehren. Alles klar. Zum Tempel des Siegels. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wo das war, um ehrlich zu sein. Und wow, dieser Kampf ging länger als erwartet, sehe ich gerade. Hä! Hey, so, da sind wir wieder im Wolkenhort. Diesmal sogar ist Ingi dabei, denn es ist mal wieder Zeit, ein paar Quests zu erledigen. Habe ich nicht recht, Ingi? Ja, es ist mal wieder einer dieser äh, Ingi- und Mike-Folgen. Also, es ist eine Ingi-Folge. Ähm achso, achso, eine Ingefolge. folge weil nur ja, die. mit dabei Ja, das, die, das, so, nein, nein, das sind die wir erstmal Pika? Ja, genau. Ach, du bist ja schon wieder hier. Habe ich dir was gefehlt? Äh, willst du vielleicht irgendwas verstauen? Wir haben ja eine neue Flasche gefunden. Hier. Genau. Und die würde ich gerne mitnehmen. Jetzt ist nur die Frage, was tue ich dafür weg? Und ich bin am überlegen, vielleicht die Herzmedaille wegzutun. Weil wir haben jetzt so viele Herzcontainer, brauchen wir da noch Herzen unbedingt? Ich weiß es nicht. Ähm, das sieht nicht, schön das aus so das. Das sieht schön aus. Wenn du ah. so in Richtung in die Flasche liegt. Finde so. ich besser. Bye. Bye. Okay. Du. Können wir was upgraden? Genau, wir können upgraden. Und zwar können wir zum einen. Ja, das müssen wir gleich farmen gehen. <lacht> das gehen wir gleich farmen. Aber wir können uns schon mal einen göttlichen Schild machen. Und die machen wir auch sofort. Göttlich. Hä, okay, was? Ja? habe ich gedrückt. Ja. Kein Problem. Okay. So, ich bin fertig. Das gehört dir. Ein göttliches Schild. Dieser mysteriöse Schild repariert sich selbst und ist um ein Vielfaches robuster als sein Vorgänger. Und es sieht auch echt cool aus. Oben so eine Figur dran. Nice. Okay, vielleicht sogar schon der beste, das beste Schild. Wer weiß, wer weiß. Ja. Wer weiß, ja. wer weiß. Ja. Auf jeden Fall gehen wir ganz kurz Wüstengras sammeln, das geht super schnell und wir sind auch schon wieder hier. Uh, dass es so schnell geht. Okay. Jetzt aber wirklich, jetzt wollen wir uns einen richtig heftigen Bogen upgraden, ja. Hier, einen heiligen Bogen, da kriegt richtige Engelsflügel. Let's go. Das Geld sollen wir dafür haben. Ich hoffe, wir haben noch genug Geld für andere Sachen. Sonst müssen wir wieder farmen. Da ich keinen Bock drauf, aber. Mal schauen. Wäre dann halt so. Was müssen wir farmen? Ich war kurz weg. Entschuldigung. <lacht> wow. <lacht> aber wir haben den heiligen Bogen jetzt. Die heilige Macht der Göttin verleiht ihm die Kraft und bringt Verderben über all deine Feinde. Hehe. <lacht> Damit haben wir, glaube ich, jetzt. Kaffee. Achso, warte. Wir können nochmal mit Pika reden. Du bist ja schon wieder Nö, mehr, wollte ich nicht so. Äh, ich kaufe nur ein, Einer sollte reichen. Einen roten Trank sollte reichen. Und dann gehen wir jetzt erstmal zu Terry. Zu Terry, da ist er auch schon der gute. Und nicht vergessen, dort kaufst du bitte nichts. Okay, ja, was, was das Herz. Also, nur das Herz das soll ich nicht kaufen. Genau, das alles andere darfst du kaufen, da. das Herzteil aber nicht, weil das Herzteil das teuerste ist und da gibt es eine Sache, warum du es nicht kaufen sollst. Okay. Die möchte nicht, dass ich krass bin in dem Spiel. Uns fehlt aber nicht mehr wirklich viel, ne? Wir haben schon sehr viele Herzen. Herzen bist du fast durch tatsächlich. Okay. Dann wollen wir uns die Medaille schnappen? Haben wir genug Geld? Ich nicht. Doch! Die holen wir uns! Eine Insektenmedaille, damit findest du Insekten leichter. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. ist eigentlich ein gutes Starter-Item, aber. Egal. Ja, ja, Außer halt die Insekten kannst du halt relativ gut benutzen, um ähm, Tränke aufzuwerten. Quest machen. Ich will jetzt gerade überlegen, welche Quests es jetzt noch gab. Ähm, was, auf, was es jetzt auf jeden Fall gehen so geben sollte, geh mal zum ähm, Übungsgelände. So was also dort wo du am Anfang das Schwert bekommen hast. Ja, was gibt's da? <lacht> wirst du gleich sehen. Okay. Das ist unser lieber One Punch Man. Oh, unser One Punch Man. Na, oh, guck, guck ihn dir mal an hier. Boah, ey. Boah, die Muskeln hier. Krass. Hallo Mike. Also, aber sicher bin ich an dem Punkt, an dem sich meine Muskeln nicht mehr weiter stehen lassen. Ich würde mich gerne einer neuen Sache widmen. Ha? Was ist das denn für ein schöner Bogen, den du da hast? Du kannst bestimmt sehr gut damit umgehen. Natürlich. Das wäre unglaublich, Mike. Ich könnte 3000 die machen und wäre nicht einmal annähernd so stark wie du. Dann zeig mir doch mal, was du mit dem Bogen alles drauf hast. Oh nein. Ich werfe gleich ein paar Kürbisse in die Luft. Zeig mir, ob du sie mit deinem Bogen abschießen kannst. Du kannst deine Fertigkeit mit dem Bogen üben. Und ich meine Muskeln durchs Kürbiswerfen werfen, stehlen. Oh Gott. Okay, wir versuchen es. 90 Sekunden. Triffst du mehrere Kürbisse in Folge? Erhöht sich deine Punktzahl? Schwing dich an. <lacht> Okay, dann muss ich die Rückkürbisse bezahlen. Okay, ja, gut. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Lebensmittelverschwendung, Juhu! Wuhu! Okay. Oh Gott, das ist. Der wird bei mir nicht mehr auf die gleiche Stelle. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deshalb bin ich leise. Ah! Wenn ich voll auflade, kann ich direkt drauf zielen. Aber mit Bewegungssteuerung ist, glaube ich, besser als mit. Bin so richtig schlecht gerade. Mhm. Okay, das muss man auf jeden Fall üben. Ah! Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich brauche. Weißt du das? Ähm, ich glaube so um die 200 Punkte oder so. Was? Du musst dir, du darfst dir vorstellen, die Punkte verdoppeln sich immer. Bis zu, ich glaube, ich habe unendlich viele zumindest. Keine Ahnung. Okay, 100 habe ich schon mal. Aber jetzt ist leider vorbei, obwohl ich es knapp. Kommt immer 10 dazu, deswegen ähm, soll das gar kein Problem oh, sein. Oh, schade. Oh, schade. Ich hätte es fast geschafft auf 200. Aber es war ja, aber kein ihr schlechter erster Bau. es dir aber dann auch. Das gerne ist großartig. Hätten. Du kannst bestimmt noch besser. Nächstes Mal versuchen, einen Punkt davon... 400 Punkten zu erreichen. Okay, waren 400 Punkte. 50 hart verdient Rubine. wieder. Kann man auch Geld farmen? Ist es das, was du meinst? Ja, ja, das ist das. Damit kannst du auch relativ gut Geld, Geld farmen tatsächlich. Okay. Eieiei, ei, ei. okay. Unser One Punch Man gibt uns unser hart verdientes Geld. Ein. Okay, wir müssen konzentrieren. Deshalb bin ich jetzt leise. Mann! Ich muss hoffentlich nicht jeden einzelnen treffen. Das wäre kacke. Das wäre echt kacke. Ja, ne, musst du, glaube ich, nicht. Boah, das ist nice. Okay. Boah, 40. Boah, 50. Junge, ich rock das Ding. Ich dachte... Das, ich dachte, es wird extrem schwer, aber so schwer ist es gar nicht, oder? Naja, du brauchst halt gutes Aim, ne? Max hat gerne am Boden treffen statt in der Luft. Hier kommt das, ich mag es anders ich mag es in der Luft. Okay. Aber das ich mag ist gerne predikten, wo es landet. Ja, ja, das ist auch eine Sache, Ah, auch... oh, das, das ist noch möglich. Obwohl er braucht so ewig lang zum Schießen. Ah, nee, das wird nichts mehr. Aber oh, guter Try. Und oh, das erinnert mich an die Lore. Das ist genauso was wie bei der Lore. Einfach perfekt üben. Ähm, ja, ich würde sagen, dann äh, sehen wir uns immer in meinem besten Try wieder und ja. Genau, die, die Taktik ist immer komplett voll aufladen. Und dann musst du es nur anvisieren. Du musst es nicht predikten, dass ich erstmal so schieße und dann trifft es erst ganz kurz danach. Sondern du kannst einfach direkt, wenn es in deinem Crosshair ist, schießen. Das ist gut, wenn du es auflädst. Und du hast genug Zeit aufzuladen. Das finde ich halt super. Ne? Ja, dann wir es einfach nur. Alter, mal zwei? Ja, das war nämlich ein leuchtender Kürbis. Das ist ja der beste Trial! Direkt! Direkt der nächste Trial ist der beste! Brauchte ich ja gar nicht. Uh, cutten! Ah, hab ich erst. Jetzt pass auf, jetzt krieg ich keine 40 Punkte zusammen in den nächsten 40 Sekunden. Pfff! Oh nein! Tut nicht? Du hast einfach keine vier, äh, vier Kürbisse zu treffen. 3. Na, ah, Junge! Oh mein Gott, die Chance ist einfach wir wirklich nicht... Junge, ich geh heulen, ich geh heulen! Ja, geht doch! Wollte schon sagen, ich werde trotzdem noch Socke hier essen. Im... In live in der Aufnahme, wenn ich das nicht schaffe. Aber easy. Boah, die sind ja, schwer, man wenn gehen, man die gar nicht mehr sieht im Bildschirm. Boah, oh, ich kann nicht so weit nach rechts gehen, das ist schwierig mit meinem Setup. So, mehr weiter geht nicht. Okay. Aha, 445 Punkte, das ist unglaublich. Hier, das ist ein Preis. Was? Ähm, ich meine aber, da ist nichts irgendwie an Herzteilen, meine ich. Das guckst du Bei bitte nach, Ingi, äh. bevor ich jetzt meine Zeit dafür aufgebe. Der hat mich um 30 Rubine gescampt, ne? Der hat mich um 30 Rubine gescampt! Der war durch und durch. Gib mir mein Geld zurück! Gib mein Geld! Wo hast du dein Geld? Hier in der Statue? Hier? Nee. Da oben? Nee. Soll ich da unten? Nee. Ja. Der war ja. mein Geld verschluckt. Ja. Okay, also laut Ingi gibt es hier kein Herzteil, nichts Besonderes, nur halt Sammelgegenstände, die wir sowieso schon eigentlich ziemlich viele im Moment haben. Also noch brauchen wir das hier nicht, deshalb lassen wir den erstmal wieder in Ruhe. Und Ingi, wo ist unser nächstes Ziel? Okay, unser, unser nächstes Ziel ist das Bett. Das Bett? Genau, weil wir machen jetzt. Achso, eine Nacht, wollen wir Ziel. weitermachen, okay. Genau. Wir wollen nämlich jetzt hergehen und die ganzen. <lacht> ähm, <lacht> Ja, die, die ganzen, eine der Güte. Wir hm. wollen heute was sammeln. Weil wir haben ja erst 50. Es gibt ja über 100. Deshalb müssen wir uns da ein bisschen... Ja, was mache ich hier? Moment. Ich was kann dir sogar genau sagen, wie viele. Ne, ich weiß es schon, ich weiß es doch. Wie brauchst du Ich weiß es doch. Kippen wir denn jetzt jedes einzelne davon schon, oder? Also, wir gehen jetzt her und sammeln jetzt alle, die noch irgendwo auf Wolkenhort sind, weil du hast mhm. jetzt die Aura-Suche Und dementsprechend Kann können wir jetzt hergehen. Ja, ah, ja, habe ich. ich. Stimmt. So, und damit können wir jetzt hergehen. Für die, die es nicht wussten, hier ist immer ein blauer Rubin. Also, und wo ich genau weiß, wo eins ist, ist nämlich ein ähm, Zeldas Zimmer. Da konnten wir gar nicht rein. Ähm, da kannst du rein jetzt. Ach, jetzt das kann ich da rein? rein sein, wann das kannst denn? du jetzt, äh, weil du ist die Greifhaken oben. hast. Du gehst hoch, außerhalb, also du gehst erstmal au raus, aus dem äh, Ganzen. Ja, dann geh ich von oben raus, oder ist nur unten auf. Man, irgendwann nur, entweder war nur oben okay. oder nur unten. Oben ist auf jeden Fall auf. Nur oben. Oben ist auf jeden Fall auf, ja. Also ich soll erstmal aufs Dach klettern, dann kann ich irgendwo so einen genau. Schornstein runter, wie der Weihnachtsmann. Äh, Mike, hast du, bist du sicher, dass du das Game gerade blind spielst? <lacht> ja? War das richtig? Ja. Wie komme ich denn da hoch? Ähm, du äh. warst da ja schon mal oben. Ich am war Baumann. da schon mal oben, richtig. Aber da hatte ich eine Kiste dafür. Da bin ich da. doch mit... Achso, Mike. hier! Oder? Ja. Das war Folge 1, als ich hier oben war, glaube ich. Das ist schon so lang her. Genau, das ist so... Da war Mike noch ein kleines Kind. Ah, genau hier, das war das mit der Kiste. Ich wusste irgendwas, da war das mit der Kiste, dass man nach oben konnte. So, hier war das. So. Ich meine aber, hier ist keins drauf. Du müsstest jetzt. Da siehst du den Schornstein da hinten? Den? Den da, ja. Schau dich da mal mehr um. Also mit dem. Am besten mit dem Greifhaken direkt. Was war das dann? Ich hab irgendwas gesehen. Egal. Mit dem Greifhaken kann ich mich da reinschießen. Oh Gott, das ist aber böse so versteckt. <lacht> was? Ey, muss man im richtigen Winkel da rein oder was? Hier, ja, du solltest vielleicht nicht so nah dran stehen, oder? Kommt schon. Du vielleicht nicht da na so nah dran stehen, mein Soll ich auf den Zaun klettern? Nein, du sollst auf die, vielleicht mal auf die andere Seite des Zauns, ein bisschen weiter. Von, bisschen ja, weiter okay, von hier gehen. geht's auch. Wenn ich treffe, so. Okay, man muss ein bisschen weiter wegstehen. Jetzt, äh, Gute B. Reise, Link! War gar nicht so staubig. <lacht> ähm... Ja, also... Okay... Was macht der Papa von Zelda hier? Es ist... Äh, der Bade dort gerade. Das konnte ich sehen! Aber ich frag mich, was Link zu dieser Zeit hier macht. Oh! Kannst du auf dem Kissen. EIN juwel EIN Juwel, EINS Das ist der ganze Aufwand für EINS? Ich dachte, ich kriegt mindestens FÜNF! Also, nein, das sind mindestens FÜNF, das war... Nicht hingucken! Nicht hingucken! Nicht hingucken! Oh, und doch hingucken! Ein Märzteil! Das ist einfach belohnt wird, dass man da reinschaut! Was zum Teufel, Nintendo! Was steht denn hier? Zeldas Tagebuch. Möchtest du es lesen? Ja. <lacht> morgen ist die Zeremonie Ein weiterer Schritt für den Weg zum Ritter für Mike. Ich kann es nicht erwarten, ihn endlich als Ritter zu sehen. Aber in letzter Zeit hat er gar nicht mehr geübt. Ich werde morgen sehr früh aufstehen und ihn zum Üben zwingen. Er muss unbedingt gewinnen. Ich will die Siegszeremonie nur mit ihm feiern. Oh. Was aber nett. Ich möchte aufstehen. Ja. Kann man durchschauen, nicht schon nicht so gut gebaut hier. Ja, das ist halt. da bist du dann mein kleiner? Guck mal, ich bin so ein kleiner Zwerg Na, ein ganz kleiner Zwerg ist das. das ist ein ganz kleiner Zwerg. Okay. dann wollen wir da, da, da, da. nicht schlafen. Nee, nee, du ist raus. Ich kann hier raus jetzt? Ah, von hier ist nicht verschlossen. weil lass mich raten, jetzt kann ich nicht mehr rein. Doch, jetzt also kann ich für immer rein, aber das bringt mir jetzt halt nichts mehr. Na gut. Na gut. Das war ein Verein einziges. Das hilft uns nicht weiter, ja, Ing. Wir brauchen mehr. Nee, nee, Ja, genau, wir brauchen mehr. Deswegen gehst du jetzt her, gehst mal auf die Aura-Suche. Soll ich wieder äh, rausgehen? Ja, aber stell dann erstmal was bei der Aura-Suche gleich ein, wenn du gleich äh, draußen bist, ne? Ja. Und zwar gehst du auf die Juwelen der Güte. Genau. Und damit ha. kannst du jetzt ha. Ha. immer wieder Hatschi. gucken, in welcher Richtung die sind. Ich riech was. Es riecht nach Juwel der Güte. Oder oh, will ich nicht runterspringen. Hier ist sonst nichts mehr in der Richtung. Nee, nur noch hier Yo. durch. Okay, wo könnte es sein? Unten. Irgendwo hier unten. Ho. Ja. Ho. Feuer da? Ja, doch, das ist schon ein richtiger Weg, glaube ich. Und da war es. Du hast damals ein Pool gerettet. Da ist er jetzt. Ja, da in der Richtung sollten die sein. Also, du müsstest, du solltest dort. Nee, hier. Ach. Der zeigt woanders hin. Ja, aber der hat ja auch in die andere Richtung auch noch eins angezeigt. Da sind mehrere hier, ne? Das so, auch nicht vergessen. Da? Hier im Gebüsch? Nein. Nee. Da drinnen? Ja. Da, ein, da kann eins drin sein. Riesers Haus. Wer ist denn Rieser? Kann ja, wer wohl? Können wir bestimmt. Der ist wohl Lisa. Ah. Okay. okay, hier doch nicht drin. Doch nicht, äh, nee, doch nicht hier drin. Du musst halt gucken: In manchen Häusern sind Juwelen der Güte und manche nicht. Und manchmal sieht es halt so aus, als wären die da drin. Ich weiß halt gerade auch nicht im Kopf, wo die Granaten genau sind. Sieht aber eindeutig aus, vielleicht oben. Hallo, bitte mitziehen. Hey, nicht an mir! Aber der zeigt doch da an. Oh, nett. Hier noch eins? Ah, oh, das ist aber nett. Ihr seid aber nicht nett. Ach, oh, du freaking... Federviech. Ah, oh, Junge. Unnötig. Dann geh mal da hinten ins Haus rein. Da rein, da rein. Aua. Aua! Hilfe! Böse Mieze totzen. Ja? Nee, guck dich mal genau hier um. Achso, nicht mit Leuten reden. Hier vielleicht? Mm -mm. Ach jetzt habe ich einfach mal nicht. Nehmen mal wieder die schon. Aura Suche raus. Oh. oh. Ich bin, ohne Scherz, Mike, ich bin so oft in so vielen Playfuß an genau diesen Teil vorbeigegangen. Ein einziger, schon wieder! Die Wie soll wir da über die 100 kommen? Oh Mann! Wir sind beide so blind, ey! Aber Mike, das ist eine Sache, Dieses, an diesem Teil bin ich schon so oft vorbeigegangen. Da kann ich mir das vorstellen. dass ich irgendwie geholt habe. Okay, dann... Dann hol mal wieder dein äh, Auge raus. Wir gucken, ob es noch mehr gibt. Also, hier in der Richtung scheint nichts mehr zu sein. Genau. War aber, haben aber noch ist, hier irgendwo. Genau, das ist aber, da, glaube ich, das, was bei, bei dem Vogel war. Ne, da hinten ist noch eins. Unter uns. Hier Im Wasser? Und ne nicht im Wasser. Das ist das, was. Merk, das ist das, was ich gesagt habe. Das ist genau das, was ich meine. Was, wo der Vogel eingesperrt war. Da ist auf jeden müsste auf jeden Fall noch eins sein. Und dann gehen wir da erstmal hin, dann gucken wir mal das Signal das noch so führt. Das war hier der Weg, ne? Und dann durch die Höhle. Mhm. Okay, die Höhle sollte ja mittlerweile kein Problem sein, ne? So in Folge 1 oder 2 oder auch immer das war. War das vielleicht noch ein bisschen problematisch. Ja? Aber jetzt mit Controller, ist das einfach. Allgemein ist mit meiner Experience und mit meiner Kraft. Ja, mein Master Sword hier. Haben hier gar nichts zu melden, ja? Kein bisschen, oh. Habe ich die verpasst? Oder kommen man da erst jetzt hin? Äh, ich glaube die hast verpasst, aber die ist sowieso, da ist sowieso glaube ich nur ein Rubin oder so dran. Wie will man denn da hinkommen? Kann man da hochklettern? Keine Ahnung, ich nehme die einfach nie. Deswegen weiß ich noch nicht mal, was da genau drin ist. Ja. Und da oben musst du runterspringen. Da müssen wir erstmal hinkommen. Ich kann ja, mich überhaupt nicht mehr an die Hülle erinnern, ja. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an das Zeug erinnern. Ich bin komplett falsch abgebogen, glaube ich ist er da runter? Ja, genau. Naja. Boah. Das war eigentlich eine große Höhle, ne? Na gut, aber hat er ja gesehen, da sind nur Rubine drin und so. Gegnerteile ist ja nicht richtig ja. die kleinen. Vor allem jetzt nicht mehr. Und sie beide an. Die gehört zu Recht. Ein Juwel für den ganzen Schmarrn. Und nun? Okay. noch eins? Äh, Mike, es gibt keine 100 Juwelen, es gibt nur 80 Juwelen, der Güte. Ah, oh, hast du dich vertan? Ich habe mich vertan, ja. Aber es liegt auch Was? daran, bei <lacht> bei jeglichen nee. okay. Spielen von Nintendo ist es so, dass die Höchstpunktzahl halt äh, hier sag schnell 120 sind. Okay, also es sind nur 80. Genau. So die, die, also wir bräuchten jetzt Komm noch. Mal. Was war das denn gerade für ein Bug? Ich einfach gespielt, obwohl ich das nicht in der Hand hatte? Egal. So, können wir ganz einfach nach oben... Achso, es ist Nacht. Ah. Kannst du mich bitte noch ganz oben packen und nicht hier hin? Bitte, bitte. Nein, ich bin immer noch hier. Ach man, ich will den ganzen Weg nicht zurücklatschen. Nur weil es Nacht ist. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft. F***! Jetzt stört das bestimmt nicht, wenn ich bei denen schlafe das kann, ich keine kann ja auch fühlen, auf dem Boden schlafen. Die Mutter sowieso auf, den, auf dem Sink. So wie bei Pokémon die Mutter. Okay. So. Let's go. Ganz auf jeden Fall vielleicht noch mal gleich zur Kürbis bei hingehen. Ich glaube, da könnten auch noch ein paar Quests sein. Aber ja, da haben wir schon alles. Haben wir bei der äh da haben wir doch schon alles. Da haben wir auch schon die Güte. Hast, hast du da auch schon gespielt? Was Spielbar. gespielt? Okay, ich glaube, du, du warst noch nicht am spielen, okay. Da gibt's ähm, ein Minigame? Da gibt's ein Minigame. Okay. Also Ingi sagt, Spiele wir sind hier geht. erstmal fertig auf dem Wolkenhort und gehen jetzt erstmal ein bisschen mhm. rumfliegen. Genau. Du gehst erst, also ich würde erst mal sagen, ich mach erstmal das mit Terry. Bitte, bitte. Weil das ist glaube ich das, was jetzt gerade noch am schnellsten ist. Ja, aber du meinst auf seine Insel? Nein, nein, nein, nein. Aua, also... Du, du, du. Oh oh, Was ist hier so schräg ein bisschen? Komm, ja, jetzt okay. Ist ein bisschen schwierig da manchmal drauf zu gehen, aber ich glaube da muss man auch manchmal warten. Du, du, du. La, la, la. la la la, Terry, ich bin wieder da. Und das nicht wegen dir, sondern das wegen deinem schönen Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich kann den ganzen Tag nicht aus, wo muss die ganze, diese scheiß muss Hä? er dich mitschleppen. Was ist weg? Er ist nicht mehr hier. Was macht er nachts? Und wo, wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind auf der Insel! Oh, schaut mal, er macht ein Lagerfeuer! Setzt euch Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Oh, du bist also aufgewacht. Du hast so putzig ausgesehen, als du geschlafen hast. Da wollte ich dich nicht wecken. Aber du warst ziemlich schwer. <lacht> oh, wo bin ich? Nun, no, dies ist mein Zufluchtsort, wenn man es so nennen möchte. Weißt du, ich übernachte immer hier. Im Grunde gibt es hier eigentlich nichts Sehenswertes. Aber ich bin für mich allein und genieße die Ruhe. Du kannst morgen mit mir zurück zum Wolkenland fliegen. Dein Wolkenvogel schläft ja bereits tief und fest. Wenn du willst, kannst du dich bis morgen im Bett ausruhen. Was? Irgendwas an mir ist anders als zuvor? Meine Sprechweise? Meinen sie, äh, du und... Und wenn schon, das ist doch jetzt nicht von Bedeutung. Ja, wir sind Kumpel. Wisst ihr was? Wisst doch. Das siehst aus, als würdest du wissen wollen, was das ist. Ich erklär's dir. Das hier ist ein unglaublich seltenes Insekt, von dem es nur sehr wenige Exemplare gibt. Ein Dämonenkäfer. Ich liebe ihn über alles. <lacht> Ach, ich könnte ihn schon stundenlang einfach noch still betrachten. Ähm, so. Geh Du musst dich hier mal... Ich will mir den anschauen. Okay. Ich nehme den mal. ich oh. die Ach Achso, okay, na gut, da ist halt nichts Neues. Gibt es hier was zu erkunden bei Nacht? Und ja. das nachts, ja? Und das wo? Zum Beispiel da oben, siehst du das, was da ist? Da kannst du reinspringen von Therese Gebäude aus. Achso, so ich dachte, ich soll da jetzt mit dem Haken. Der Haken! Nee, wir sollen da. Ah, von hier wahrscheinlich. Jupp! Yep. Oh. oh. War nicht welche auch bei Terry's Insel? Scheinbar muss ich den Stein noch aktivieren. Wahrscheinlich ein Eldin, oder? Da wollten wir sowieso halt noch hin. Um ein paar Steine zu aktivieren. Weil ich glaube, da haben Nein. wir viele noch nicht aktiviert. Können wir gut vorstellen. Ähm, ja gut, da müssen wir ja noch, noch ein andermal hin, ne? Ansonsten können wir nur nichts machen. Ja. Schade. Na gut, trotzdem schön äh, Bekanntschaft zu machen mit dir. Ja, ich glaube, da kann man aber bestimmt einfach so hin, oder? Oder braucht man dringend das hier von Terry? Ich hab keine Ahnung. Oh, ist... Äh, nein, nein, auf dem Shop, auf dem Propeller war's. Da oben? Ja, ich habe eigentlich auch gedacht in der Höhle drin, aber das ist das Letzte ich was dir fehlt. Danach hast du alle und danach sind nur noch Sidequests zu machen, drei Stück. Also, es fehlt jetzt von den rumliegenden nur noch das da ganz oben. Gab es da irgend so einen Punkt zum Greifen? Die Kamera hat mir nichts angedeutet. Ich muss mal gucken. Obwohl, vielleicht die Leiter hoch, vielleicht reicht das schon? Aber nachts, ne? Ja. Ja gut, dann muss ich noch mal schlafen. Ne? Mhm. <lacht> Bäm! Da ist gar nichts. Woran stößt du dich? Okay. Also, hier hochklettern. Moment. Boah. Mit dem Käferlein. Achso. Ja, das macht Sinn. Los, bitte, Schnapp ihn dir. Woo. Yeah. Okay, wird gerade angezeigt. Passt. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Eldin wieder. Also, mit gleich mal in der nächsten Folge. Lui.